zuschneiden und komprimieren von Grafiken in Word. Haben Sie ein Bild eingefügt und sind Sie mit dem Ausschnitt nicht zufrieden, können Sie über die Bildtools im Bereich Zuschneiden mit Hilfe dieser Anfasser Bereiche auswählen. Sie können den Ausschnitt weiter noch verschieben, auch wenn Sie diesen Modus beendet haben. Können Sie jederzeit zurückkehren. Das Bild bleibt Ihnen erhalten. Wenn Sie mehrere Bilder in Ihr Word-Dokument eingefügt haben, kann dies zu einer sehr großen Speichergröße dieser Datei führen. Mit Hilfe des Buttons Komprimieren können Sie zum einen für alle Bilder zugeschnittene Bildbereiche löschen und zusätzlich noch die Auflösung der Bilder verkleinern dadurch minimieren Sie die Dateigröße Ihres Word-Dokuments. Allerdings gehen Ihnen dann die zugeschnittenen Bereiche der Grafik verloren. Vor dem Komprimieren hatte sie 1,13 MB, nach dem Komprimieren ein bisschen mehr als die Hälfte.